Obwohl ich meinen Lebensweg mit Gott ging, wurde ich lebensmüde. Ich war zwar lebendig, ich wollte auch leben, aber ich wollte nicht mehr auf dieser Welt leben und wurde ich müde, extrem müde. Wie es dazu kam, möchte ich euch in diesem Video erzählen. Als ich im Oktober 2019 getauft wurde, habe ich mich gefragt, was soll ich denn jetzt tun, Gott? Bei meiner Taufe wurde mir zugesprochen, dass ich in der Lage bin, Dinge ganz kurz und prägnant zusammenzufassen und zu erklären. Dass es mir möglich ist, kurze Geschichten zu erzählen, ganz offen und ehrlich. Und das ist genau, was ich mit dem YouTube-Kanal mache. Aber damals war ich noch nicht bereit dazu. Zu der Zeit war ich auch noch tief verletzt. Mein Herz war tief verletzt. Und ich habe dann zunächst einmal weiter das gemacht, was ich früher auch gemacht habe. Ich habe virtuelle Spielwellen, also Maps, für das Spiel CSGO erstellt. Das war wie so eine Therapie für mich. Ich habe mich dadurch ausdrücken können. Das, was ich im Herzen hatte, kam zum Vorschein. Wo es mir richtig schlecht ging zu der Zeit, habe ich Dinge erstellt, die hell und freundlich waren. Und ich hatte ja den Heiligen Geist in meinem Herzen, die Liebe selbst. Und die konnte ich hausdrücken Wobei die erste Welt noch vernebelt war, weil ich wusste nicht genau, wohin die Reise führt. Ich konnte nicht sonderlich weit sehen. Die Sonne hat für mich Gott symbolisiert. Den hatte ich immer noch im Herzen. Bei den anderen Maps, da kam dann den Frieden zum Vorschein, den ich hatte. Wo es mir nicht gut ging, hatte ich den Frieden. Ich habe die Maps erstellt in einem guten Gewissen, ich habe mir gesagt, ich erstelle die Maps und habe da ein Profil auf Steam, in dem ich schreibe, was Gott in meinem Leben getan hat. dachte ich, wenn ich die Maps erstelle, gehen viele Leute auf mein Profil, lesen es sich durch und erfahren so von Gott. Und Ich habe mich dann richtig rein investiert. Ich habe ungefähr 1500 Arbeitsstunden, also wirklich intensiv gearbeitet. Und das innerhalb einer kurzen Zeit, Es war ungefähr ein halbes Jahr, 1500 Stunden habe ich investiert in die Maps. Und ich wollte den Leuten auch damit Gutes tun, mit den Maps, ich wollte ihnen helfen, das Spiel zu verbessern. Und heute weiß ich auch, dass ein großer Fehler von mir war, ihnen zu helfen, das Spiel verbessern zu wollen. Stattdessen hätte ich was machen sollen, das von Gott kommt. Ich bin zweigleisig gefahren. Ich hatte das Profil auf Steam, was auf Gott hinweisen sollte. Aber die Arbeit, die ich da gemacht habe, das war weltlich. Das war, ich habe ein Spiel, Sachen entwickelt. Das war falsch nicht für das Spiel machen sollen, sondern für Gott. Ich selbst hatte das Spiel nur noch gespielt, um Playtests zu machen, also um die Maps zu testen, damit ich auch weiß, was ich verbessern muss. Ich habe auch wenig gute Verbesserungen machen können, auch gute Verbesserungsvorschläge, aber egal, was ich geschrieben habe, es gab eine Gruppe, die alles schlecht reden wollte. wurde ich auch abgelehnt. Die Leute wollten nicht, dass ich ihnen helfe. So es die in dem einen Forum. Und konkret gesagt, hau ab, wir wollen dich hier nicht. Das habe ich auch erstmal getan. getan. Ungefähr ein halbes Jahr. Gott hat mir zwar gezeigt, ich soll weitermachen. Und anfangen, Gutes zu tun. Ich war zu schwach. Ich habe auf meine Gefühle gehört. Ich habe mich von meinen Gefühlen leiten lassen, leiten lassen. Und durch das ganze schlechte Gerede, dass sie mich nicht haben wollen, die Ablehnung, ging es mir schlecht. Es hat mir die Kraft geraubt. Und dann dachte ich: Okay, dann wird es wohl nicht das Richtige sein. Soll ich aufhören? Aber ich hätte dort bleiben können. Man hat anfangen, das Gute zu tun. Mit Gott hätte ich es geschafft. Ich habe mich sogar ermutigt, es zu tun, aber ich mich leider von den Gefühlen fehlleiten lassen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns nur von Gott leiten lassen. Nicht von irdischen Dingen. Nicht von Gefühlen, nicht von äußeren Umständen, sondern von Gott. Denn Gott ist der Einzige, der uns nicht verleiten kann, nicht fehlleiten kann. Er leitet uns immer gut und weise. Wenn ich auf ihn geschaut hätte, wenn ich Gefühle ignoriert hätte, Wäre es mir möglich gewesen, was Neues zu machen. Aber so bin ich erstmal mal für gut ein halbes Jahr lang rumgedümpelt. Ich muss mich erholen. Ich habe gefragt, wie geht es jetzt weiter, anstatt aktiv was Gutes zu tun. Und nach dem halben Jahr ich habe wieder zurückgegangen. Irgendwie habe ich mich so gefühlt, als würde ich die Community verraten. Ich wusste, gibt es viele, die so wie ich sind oder so wie ich war damals, denen es helfen wird, wenn ich von Gott erzähle. Als ich zurückging, habe ich auch erst mal ein paar Dinge klargestellt in dem Forum offen gelegt, dass mich jemand sabotiert hat, weshalb schlecht über mich geredet wurde. Dann wurde ich aber verbannt von dort. Ich habe dann eine andere Community gefunden. Eine, die mich nicht für klein erachtet hat. Ganz im Gegenteil, die haben mich richtig gehypt. Die fanden großartig, was ich gemacht habe. Das Gehyped werden hat mir überhaupt nicht gefallen, aber an sich lief es da richtig gut in der Community. Die Leute haben mich unterstützt und ich konnte sie unterstützen. Aber ich habe gemerkt, das Spiel ist einfach nicht mehr das Richtige für mich. Ich habe es auch ab und an was von Gott erzählt, aber in der Community ging es halt hauptsächlich um das eine Spiel. Dafür konnte ich nichts mehr machen. Ich habe mich dann dazu entschieden, Abstand vom Spiel zu nehmen. Ja, sogar, ich habe einen kompletten Cut gemacht. Ich habe alles gelöscht, was ich hatte. bin ich nicht mehr in Gedanken daran festhängen. Ich reflektiere sehr viel und ich denke sehr viel nach. Damit ich das nicht gefangen hält, ist komplett abgeschnitten. Dann wusste ich nicht mehr, was ich machen sollte. Und das Ich dachte, was soll das Ganze noch hier, wenn, wenn mich eh alle ablehnen und ich keinen Einfluss auf andere auswerten kann. Ich wusste weil das stimmt nicht, aber ich habe es mir gesagt und es hat mich ganz müde gemacht. Ich wollte nicht mehr hier leben auf der Erde. Ich habe gesagt, Gott, ich will viel lieber bei dir sein. Ich wünschte, ich wäre bei dir und jetzt nicht hier. dann gezeigt, hey, ich habe noch einen Plan mit dir. Ich will nicht, dass du von dieser Welt genommen wirst. Ich möchte, dass du hier bleibst, dein Licht in dieser Welt bist. Das habe ich mir dann zu Herzen genommen. Was mir Gott außerdem gezeigt hat, ist, dass selbst wenn ich glaubte, dass ich keinen Einfluss hatte dort, in das Szene, dass es nicht stimmt, es ist zwar nicht so ausgegangen, wie ich es erwartet hatte, aber ich habe trotzdem Einfluss genommen. Und alles, was wir sagen und tun, nimmt Einfluss auf andere. Und es haben auch viele mein Profil durchgelesen und erfahren, was Gott in meinem Leben getan hat, was er auch für Sie tun kann. Und ich habe davon erzählt, wie Gott meine Depression geheilt hat, und auch wenn ich nichts sehen konnte, dass jemand helfen konnte. Ich habe Samen gepflanzt damit, die irgendwann aufgehen und anderen helfen werden. Ich habe trotzdem angefangen mich zu pushen, mich zu motivieren. Ich habe Ja zu Gott gesagt. Ich habe aufgehört zu sagen, ich nehme eh keinen Einfluss. Ich werde eh wieder abgelehnt. Ich habe aufgehört, das Negative zu denken. Oder wenn mal was kam, habe ich dann gesagt, nee, das stimmt nicht. Gott wird mich gebrauchen. Ich werde für andere ein Segen sein. Es hat aber Monate gedauert, bis die Müdigkeit weg war. Und es ist nicht leicht gewesen. Aber ich bin da rausgekommen, mit Gottes Hilfe. Indem ich geglaubt habe, was er mir gesagt hat, dass er mich gebrauchen will, dass ich ein Licht in dieser Welt sein kann. Und dann wurde alles besser. Aber nur ganz langsam. <lacht> <Ja>. <lacht> Gott lässt sich oftmals viel Zeit, mehr als uns lieb ist. Gott hat mich da auch durchgetragen. Denn er hat dafür gesorgt, dass ich täglich Videos schaue oder E-Mails bekomme wo so Ermutigendes drin stand. So ein Segen von ihm. Sein Zuspruch hat er mir täglich gegeben. Gefühlsmäßig hat es erstmal so gut wie nichts gemacht. Ich war trotzdem müde und unmotiviert. Und es war alles schwer. Aber Trotzdem hat es mich am Ball gehalten, so dass ich weitergemacht habe. Dafür bin ich dankbar. Es ist wichtig, dass wir Gott dankbar sind. Es ändert viel. Wobei ich zugeben muss, dass die Müdigkeit doch manchmal anklopft. ist also nicht so, dass ich jetzt das immun dagegen bin. Aber mein Denken ist ganz anders ausgerichtet. Ich schaue auf Gott und auf seine Wahrheit dann überwinde ich immer wieder die Müdigkeit, wenn sie versucht, wieder Raum zu gewinnen. Weil noch ist meine Situation immer noch nicht so prickelnd. Ich habe auch weiterhin Dinge erlebt, die schlecht waren. Ablehnung. Mehrfach. Aber ich schaue auf Gott er gibt mir die Freude, die ich brauche und die Liebe und die Annahme durch ihn habe ich alles was ich jetzt brauche zu seiner Zeit werde ich auch das bekommen, was er mir versprochen hat. Also wenn du müde bist, wenn auch lieber bei Gott sein möchtest, als hier auf der Erde, dann geh zu Gott, vertraue dich ihm an, er will dich ermutigen, und ermahnen, damit du wieder ein Leben führen kannst. Und heute gehe ich nicht mehr meinen Weg mit Gott, sondern den Weg, den Gott für mich vorgesehen hat. Meine Müdigkeit hat sich in allem ausgedrückt. Ich habe mir Kleidung gekauft, die ausgedrückt hat, dass ich müde bin. Ich habe mir neue Handtücher gekauft, die haben meine ganze Wohnung vollgeflusst, also mein, es war wie, als war überall Schnee, die ist zwar dann wieder zurückgegeben, aber ich habe fast eine ganze Woche lang dreimal täglich geputzt und es war wie Winter in meinem Zimmer, alles eingeschneit mit den Flusen. Und auch die Musik, die ich gehört habe, es war auf einmal kein Lobpreis mehr, es war nur die Melodie von Lobpreis und die Videos dazu haben auch so Wolken gezeigt und es war alles ganz schläfrig, alles in meinem Leben war schläfrig, alles hat gezeigt, dass ich müde bin.